Ja, mein Name ist Matthias. Ich will euch heute sagen, den Corona-Schnelltest, den es gratis gibt, was die Regierung uns gibt. Einerseits ist es cool, aber einerseits ist es auch irgendwie fragwürdig, da man ihn so leicht bekommt, ohne nachzuschauen. Man müsste eigentlich nur zum Pieper gehen und man kriegt ihn einfach. Ob er gut oder schlecht ist, das werden wir dann herausfinden in diesem Video. Will ich euch zeigen. Da man einfach sehr schnell bekommt den Corona-Schnelltest. Hat einen Wert von 70 Euro, oder 60? 60? Inzwischen. Na, wie kommt man auf die Tests natürlich, zu den Gratis-Tests? Auf also, der alle Seite googelt wird von der roten Partei, wenn man jetzt auf Teilnehmen drückt, das Weitergegebene. Tja, von Leo, das heißt den Namen muss man eingeben für das Konto und dann von dieser Marke da. E-Mail-Adresse braucht man, gewünschtes Passwort und einfach registrieren. Tja, dann machen wir das mal. Geben wir mal einen Namen ein. Den Namen.. Mein Name, Matthias, meine E-Mail-Adresse, die zeige ich euch natürlich nicht. Ein Passwort, das zeige ich euch auch nicht. Und ja, dann sind wir schon mal ein bisschen weiter über das Ganze. Man kann natürlich jetzt ohne Frage, wer ich wirklich bin, ob ich das jetzt bin oder eine Bestätigung, komme ich sofort auf die Seite. Herzlich willkommen, Matthias. Möchtest du jetzt deine Tests nachholen? Oh, alles googelt, perfekt. Und ich habe meinen neuen Code. Den Code kann ich mir auf Screenshot auf mein Handy geben, zeige ich an der Kasse beim Beeper vor und kriege den neuen Google Test. Ja, ich hoffe, so wisst ihr jetzt, wie das Ganze weitergeht. Und weiter zum Gurgeln. Kurz vor, ich vergesse, eine Sache haben wir noch vergessen, wenn schnell erwähnen, das Ganze. Also schauen wir mal nochmal zurück zu der Seite. Neuer Test durchführen, yes. Da müssten wir die Produktnummer geben. Die Produktnummer findet ihr am Beipackzettel von Corona Test. Ganz hinten auf der Seite steht ein Barcode und da steht eine Nummer. Die müsst ihr dort eingeben. Ich gebe jetzt mal die Nummer ein. Die werde ich natürlich bei euch wieder, werdet ihr leider nicht sehen dürfen. Tut mir sehr leid, aber das ist halt nur meine Sache. Oh, jetzt stimmt da. Ihre E-Mail-Adresse bitte. Natürlich wieder meine E-Mail-Adresse meine e eingeben oder eure aktuelle E-Mail-Adresse, wo ihr erreichbar seid. Das wäre das Wichtigste. Ferizierung bei E-Mail über springen wir mal die Ferizierung. Yes, weil wieso nicht? Gut, ja, da wird ihr jetzt, weil das neu dazugekommen ist, willkommen bei ihren Corona-Test, wird ein Reisepass oder ein persönlicher Ausweis oder ein E-Card e für die Identitätsnachweis Sozial, äh, Sozialversicherungsnummer nachgewiesen. Aber ihr könnt natürlich Ihren Testset bestätigt aus der folgenden, Blablabla. ja, besteht, man sieht das eh das Ganze hier. Und hier dieses eine, was ich euch jetzt hier zeige, da steht da der Codenummer drauf, bei Nummer 4. Und da müsst ihr dann einfach nur das eingeben, dann habt ihr das, wo ich jetzt gerade bin, zum Testen registrieren. Beginnen. Ja, da müsste man sich jetzt das Ganze ausfüllen, wie man heißt, das Ganze, die Daten angeben. Naja, man kommt dann weiter, Kunden, Kundenkonto. Weiter als Gast, Kundenkonto erstellen. Das hatten wir doch schon. Was ein bisschen komisch ist. So also gehen wir noch Weiter als Gast. Schauen wir mal, was passiert ist. Waren Sie in den letzten sechs Monaten? Ja, war ich. Das ist Schrittfrage. Tets Kann man auch überspringen? Muss man nicht machen? Ja. Jetzt ist diese Anleitung, wie das funktioniert. Öffnen Sie die Röhre und gurgeln Sie eine Minute lang. Gurgeln Sie. Ja, zwei Minuten wurde mir mal gesagt, deswegen zwei Minuten oder so. Einige Minuten später, deswegen. <lacht> Ganz genau. Okay, spülen wir mal. Gut, nach würde die die flüssigkeit wieder in die röhre geben so es da alles abgestanden steht fertig test ver verpacken und das ganze natürlich wichtig ist in einem zettel behalten dass man den zugangscode hat das ganze um den test zu finden und zu, zu versand, versand zum versand weiter Und den versand günstig zu geben kann man es bei Shop, shell also tankstelle Bella. Ja, jetzt Merkur gibt es nicht mehr. Merkur, oh. <lacht> Bella, Benimarkt. Ja, geht ganz schnell. Einfach in die Box einwerfen und das war's. So wäre der Test. Vielen Dank für den Test. Besuchen Sie uns. unsere Website, blablabla bla bla etc. Und Hat einen Wert von 70 Euro. Oder 60? 60. Schauen wir mal, was drin ist. Komm mal ein bisschen näher mit der Kamera. Bitte jetzt dann den Zoom auf die Box. Wir haben auf jeden Fall mal drinnen eine Ampulle. Sieht man das? Komm, kannst, du auch kommen? Komm, kannst du kurz herkommen? Du musst nur die Hände aufhalten. Mehr brauchst du nicht. Kannst du, kann man sehen? Ja. Dann ein, ein Sackel, wo man die, den Test hingibt zum Einwerfen in der Box. Dann ein Fetzen, wo man es trocken haltet. Eine Beschreibung. Und natürlich, was ist jetzt? Was fehlt uns noch? Das Röhrchen und die Kurgellösung. Ja. Gut, schauen wir mal, wie es beginnt. Ah. Anwendung. Angaben, bitte Details verfolgen. Ist okay. Mundspülung. Im nächsten Schritt werden Sie geben Sie ja ja klar klar klar klar zwei Minuten ne zwei Minuten gurgeln sollte leicht sein ich glaube das ist die Flüssigkeit was reinkommt, ja oder nein was, ja. also das ist eine Salzlösung eine Kochsalzlösung es macht also ein rein gar nichts aus wenn es jetzt schluckt oder irgendwas aber bitte schluckt sie nicht ich schmeckt scheußlich bitte lass los danke bereit zum Wohl, meine Lieben. Ja, nur wenige Minuten später. Hm? Hm? Ob es jetzt funktioniert. Am Ende dann da rein spucken durch dieses Röhrchen. Zumachen. Schütteln. Dann kommt dieser. Kann ich durch? Kann ich? Dann kommt dieses Röhrchen, so wie es ist, wieder hier hinein. Wird versiegelt dann wieder in diese Box, witzigerweise. Ich habe zwar keine Ahnung, wieso das gehen soll, aber wurscht. Am Ende da den Empfänger hinschreiben, wer das ist. Auf die Box schreiben Empfänger, das bin ich. Und ja. So würde man den Corona Test Google machen, wenn man dann beim Pieper oder jetzt bei Billa Plus oder bei Billa hineinwerfen. Aber der Witz ist, was komisch ist bei diesem Test, dass ich ihn gekommen habe, mit einer E-Mail-Adresse nur anzugeben. Und wenn ich zu Bieber gehe oder zu Biller und den Test mir hole von Bieber, kriege, kriege ich fünf Tests, einfach so, ohne Wissen, wer ich bin, ohne Ausweiskontrolle. Und das finde ich irgendwie etwas komisch, Aber vor allem jetzt in der jetzigen Zeit. Finde ich das komisch, warum sollte man einen Corona-Test machen, wenn man eh sowieso für nichts einen Test für rein braucht. Ich würde ja sagen, die Teststrategie ist ein bisschen fragwürdig. Aber ja, ich hoffe halt, ihr habt was dazu gelernt und viel Spaß. Ich wünsche euch was. Euer Matt. Ciao.